hallo und herzlich Willkommen bei Mami Zauber! Ich möchte gerne eine Maske ausprobieren bzw. ich habe die schon getestet. Ich habe diese Maske zugeschickt bekommen von ähm, einer Firma. Äh, die Firma heißt May Beauty und äh, ich habe auch schon einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Ich finde es wird jetzt Zeit äh, diese Maske noch einmal anzuwenden, weil sie wirklich alles aus den Poren herauszieht. Den ganzen Dreck und Schlodder, der sich ähm, äh, ja, über Winter angesammelt hat. <lacht> so. Und zwar, das ist diese Maske. Das ist eine schwarze Maske. Und die trägt man dann mit dem Pinsel auf. Und da muss man echt aufpassen, dass man hier die Augenbrauen ähm, äh, ausspart. Und ähm, ja, ich zeige euch das mal eben. Ja, da haben wir die Maske. Die werde ich jetzt hier oben aufreißen und dann in diese kleine Schüssel reinkippen. Was noch mitgeliefert wurde, ist der Pinsel. Ja, und das mache ich jetzt mal. Das ist jetzt ein bisschen blöd mit der Sonne und dem Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Auf jeden Fall kommt die Maske schon fertig aus dem Sachet heraus. Es ist eine... Ja, eine sehr ähm, klebrige Masse, der dickflüssig und ähm, ja, die trägt man jetzt einfach so aufs Gesicht auf. und die maske die muss jetzt ähm, 30 bis 45 minuten drauf bleiben bis sie richtig eintrocknet äh, ja und dann ähm, werde ich sie gleich äh, abziehen So, die maske ist ziemlich gut trocken geworden ich kann da so drüber streichen ach da habe ich noch eine feuchte stelle erwischt ähm, Ja, ich muss noch ein bisschen warten ähm, aber sie ist äh, relativ gut trocken geworden nach kurzer Zeit. Äh, die spannt sehr. Ähm, ja, bei den Inhaltsstoffen handelt es sich um ähm, Tiefseeschlamm mit weiteren Hilfsstoffen. Äh, ich würde nicht behaupten, dass es sich um Naturkosmetik handelt, weil da ähm, laut Codecheck. Äh, zwei Stoffe sind, äh, die äh, in der Naturkosmetik nicht angewendet werden dürfen. Ja, ich warte noch ein bisschen und äh, dann ziehen wir die Maske zusammen ab. Bis gleich. Starten wir jetzt einfach mal. Äh, ich fange mal hier oben an. Und muss sagen, es zieht ein bisschen, aber... Es ist noch erträglich. Oh. Wo fange ich an? Da an der Seite. Oh. Oh. oh. oh. Ja, die Härchen werden auf jeden Fall mitgerissen. Oh. Okay. Okay. War Spaß. So, ich habe die Reste abgewaschen ähm, und äh, gehe dann jetzt einfach mit dem Toner drüber, äh, um das Ganze noch mal zu erfrischen oder zu beruhigen. Eher zu beruhigen, weil meine Haut doch... Äh, ganz schön zieht, ähm, aber ich denke das wird gleich vorbei sein so hier bin ich wieder ähm, also die Haut die fühlt sich jetzt äh, richtig weich an äh, auch hier, hier an der Nase äh, total weich und ähm, ja also ich finde die wirklich gut ähm, ja, wenn ihr äh, diese Maske auch ausprobieren wollt, dann kann ich euch äh, meinen Blogbeitrag hier unten verlinken äh, und wenn ihr da drauf geht, findet sich ein Link. Wenn ihr dann da drauf klickt, bekommt ihr nämlich eine 30% Ermäßigung ich bekomme dafür nichts. Das ist also wirklich nur für euch. Und ja. Yeah. Okay, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt die Sonne draußen. Wer weiß, wie lange sie uns noch erhalten bleibt. Die nächsten Tage. Bis dann. Tschüss.